was geht ab, coffee coffee time. Äh, die Frage war einmal, das mache ich trotzdem für euch, die es wissen wollen, ich habe ein Liter auf 3000 Kilometer, ich werde aus deinem PDF nicht schlau, was meinst du mit 3 bis 5% dem frischen Motoröl beigeben, dass ihr immer wisst, worum es geht und jetzt kommt die Antwort, obwohl sie schon für ihn läuft, haha. <lacht> der Punkt ist einmal, du musst wissen: mit dem Oilstop ist das so, dass ich damit meinen Verbrauch ungefähr ein Drittel bis ein halbe reduzieren konnte. Das ist immer ganz davon abhängig, wie man fährt, ob ich jetzt irgendwie Wochenende auf der Nordschleife fahre und da richtig am Gas geben bin oder ob ich nur sag ich mal, entspannt fahre, 160 und so weiter. Da ist der Verbrauch relativ normal, dass sich das schon fast auf eine Hälfte reduziert hat von dem Ölverbrauch her. Ähm, wenn du da nicht schlau wirst aus dem Dokument, also das heißt, wenn du den Oilstop anwendest, den Oilstop kannst du immer anwenden, das heißt, egal in welchem Intervallzyklus du bist von deinem Motoröl, ob jetzt ähm, kurz vor Ende, sag ich mal, wenn du vier Wochen vor Ölwechsel bist, kannst du auf jeden Fall den Oilstop noch einsetzen, ähm, wenn du aber dann kurz danach den Ölwechsel machen willst oder weißt, nächste Woche machst du einen, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass du das dann erst dem neuen Öl hinzugibst. Bezüglich der Menge, wie viel du brauchst, also du hast gesagt, du hast ein 325i, also da hast du glaube ich auch 6,5 Liter, so wie ich, ähm, das heißt, wenn du jetzt mit 3-5% Old stop dem vorhandenen Ölvolumen hinzufügst, das heißt, du hast 6,5 Liter und möchtest jetzt 3% hinzugeben, dann sind das 200ml, das heißt, du nimmst einfach 200ml von dem Old stop und füllst das einfach in deinen Motor on top, Wichtig ist immer darauf zu achten, dass du deinen Motor nicht überfüllst. Das ist immer ein bisschen äh, nachteilig, denn das kann scheiße sein, dass du deinen Motor halt zu voll machst und dadurch kann Schäden entstehen. Aber ich würde sagen, da aufgrund der, ähm, der Ungenauigkeit mit dem Ölmessstab ist es so, kannst du easy äh, 200-300ml on top füllen, ohne dass du dir große Gedanken machen musst. Das heißt, selbst wenn dein Füllstand volle Pulle anzeigt und du jetzt in dem Fall nur 200ml zugibst, ist es immer noch alles handelbar für den Motor. Wie gesagt, die Berechnung eigentlich guckt, welches Ölvolumen du hast, ich denke auch 6,5 Liter und dann rechnest du einfach aus, wie viel davon 3% oder 5% sind. Also die Anwendungsmenge ist halt 3-5%, du kannst auch 4% nehmen, das heißt irgendwas zwischen 200 und 300ml musst du deinem Motor hinzugeben, um mit dem All-Stop dann richtig den Effekt zu erzielen. Von mir aus macht 4%, das sind 250 oder machst du ein bisschen weniger, dann sind es halt äh, 200 ml oder wenn du mehr willst, die maximale Dröhnung, dann machst du 300 ml. Und das kannst du ähm, einfach dann den Motoröl beigeben, egal in welchem Zyklus du im Intervall gerade hast. Und ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, wenn du Fragen hast, frag, du bist live, also <lacht> nutz die Chance. So läuft das hier bei mir häufig. Also eigentlich war das gar nicht geplant. Ich wollte über noch, über was wollte ich denn reden? Über das Baktofin wollte ich gerade reden, weil mich da auch einer gefragt hatte, hey, ich habe mir das Baktofin geholt. Wie benutze ich das? Wie ist das mit der Anwendung? Und äh, nach meinem letzten Video, was ich bei Facebook gepostet habe, hat einer, kam ja auch wieder, ja, Mikrokeramik bringt nichts, Pokus, Filibus und so. Auf jeden Fall hat mich einer angeschrieben. Äh, Herr Mark, ich gebe das Mikrokeramik, meinen 5 Zylinder 20V, 773 PS und 150.000 Kilometer hat der Motor gehalten ähm, und da war dann eben der Verschleiß gewesen, aber ich hatte auch nicht zu jedem Ölwechsel genommen. Motor ist echt leiser geworden und irgendwie leichtfüßiger. Äh, will er wieder verwenden, ne? bla bla bla und dann äh, schicke ich hier mal ein paar Audios rein, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das Zeug ist schon gut und man merkt es auch 100 aber man kann sich ja nicht mit. Mehr... Leute darüber unterhalten, die denken, ja, ja, ja, ist klar, du hast was am Kopf hast. So. <lacht> ja, genau so ist das. Ja, die halt so hart skeptisch sind, die sollen halt ihre Meinung behalten und dann ist auch okay. Ne? Ich kenne das ja auch, aber äh, ich kriege halt von vielen Leuten, die es halt auch wirklich dann benutzen, immer wieder das gleiche Feedback, dass es was bringt, dass sie es dass ja, merken, dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben auch und so. Und ja, krass, dass du jetzt in der Schweiz bist, auch nicht schlecht. Äh, hoffentlich lässt es dir auch ganz gut gehen. Und ähm, Ich bin Ende März, bin ich dann wieder für zwei Wochen in Deutschland. Hier. Und Frage, kann ich äh, das auch über dich beziehen? Ich möchte gar keine Prozente oder sonst was <lacht> Dann brauche ich das nicht zu bestellen. weil Aber es ich bin in der Halle, zeige ich dir meine Projekte da sind dann noch ein paar andere Autos da mit 1,8 T und V6 Turbo und ja, so alles. und ja, musst du wissen, dann können wir uns gerne treffen, dann kannst du noch ein paar Mark machen, trinken wir noch einen Kaffee und dann können wir noch mal klühen. Wird mich freuen. Ich bin schon 48, aber immer durchgeknallt. <lacht> Pass auf, ja klar es. kann man machen. Äh, sag einmal Bescheid, was du willst, dann kann ich das im Voraus irgendwie von Wagner ranholen und dann bringe ich es einfach mit. Ganz entspannt. Äh, ja, alter, da sich nicht eigentlich weiß. Solange man immer noch jung im Kopf ist, ist das Wichtigste. <lacht> also wie gesagt, sag Bescheid, wenn du am Start bist und äh, was du haben möchtest. Und ähm, ja, hast du Zugang zu hier äh, Prüfstand und sowas auch mit der Halle, äh, mit in der Halle oder sowas? Das ist noch für mich so ein Projekt. Ich will mit meinem mal auf die Rolle. Mal gucken, was meiner so an Leistung rausholt. Jetzt wo die dieser neu ist? Ja, ja. so also grundsätzlich mal als Gedanke, aber können wir gerne machen, kein Thema. Nice, chilliger Dude. Ja, dann geht das Ganze ein bisschen weiter. Also wie gesagt, vielleicht treffen wir uns mal irgendwie Ende März oder sowas. Mal gucken, ob so weit kommt. Ob das Ganze funktioniert, mittlerweile ist hier auch schon ein Licht ausgegangen, weil ich schon sehr lange am Film bin. Von daher, was sagt der Timer hier, noch zwei, drei Minuten. Also abonniert meinen Kanal, bleibt dran. Äh, weiteres folgt, ich will mit meinem Auto unbedingt auf die Rolle, jetzt wo diese Zündkerzen, Zündspuren neu sind. Ich will wissen, was er drückt. Mal gucken, wie man das Ganze realisieren kann. Er kennt einen, der sagt, der ist gut. Ich habe auch schon ausgecheckt, Dynojet ist am Start. Mal gucken, wann es soweit ist. Also Video geht gegen Ende. Ich hoffe, das war ein cooler Einblick für euch, mal ein bisschen mit mir hier zu chillen. Und das war's von meiner Seite. Abonniert den Kanal, lasst ein Like nach oben da. Bis denn, haut rein, Jungs. Peace.